Norma schreibt uns, ich habe zwei Monate Hartz IV bezogen zwischen Studium und Job. Am Ende musste ich den zweiten Monat zurückzahlen aufgrund fehlerhafter Daten, nach denen ich meinen Job viel früher angetreten hatte. Mal davon abgesehen, dass es viel zu wenig ist, um halbwegs gut überleben zu können, wird man im zweiwöchentlichen Rhythmus ins Jobcenter bestellt und zur Bewerbung auf unrealistischen oder unpassende Jobs gedrängt. Früher gab es mal für den Übergang zwischen Uni und ersten Job noch drei Monate BAföG. Ist auch nicht viel mehr, aber man wird nicht abgestempelt. Zwei Monate zwischen Studium und Job. Mein Studium ist zu Ende, mein Job beginnt in zwei Monaten. Ich weiß es schon, ich muss nur diese zwei Monate leben. Und trotzdem muss man im zweiwöchentlichen Rhythmus ins Jobcenter und sich anhören, dass man sich auf unrealistische oder völlig unpassende Jobs bewerben muss. Leute, wenn ihr solche Geschichten in Zukunft nicht mehr hören wollt, dann sorgt dafür, dass es sie einfach nicht mehr gibt. Ihr könnt euch engagieren, ihr könnt euch informieren, ihr könnt spenden für sanktionsfrei, ihr könnt Heartsbreaker werden und dann könnt ihr mithelfen, dass solche Geschichten in Zukunft Vergangenheit sind. Vielen Dank.